Lassen Sie mich erst sagen, was nicht hilft, sich sicherer zu werden, ob Sie sich trennen sollen oder nicht. Darüber nachdenken, was Ihr Partner alles falsch macht und wie ärgerlich Sie sich fühlen. Ja, ich weiß, das ist auf was sich die meisten Ratschläge konzentrieren und was einem als erstes logisch erscheint. Meine therapeutische Erfahrung hat mich aber zu einer ganz anderen Denkrichtung geführt. Fragen Sie sich erstens. Welche schönen Momente sind in unserer Beziehung noch möglich? Zweitens, wie weit war es mir möglich, meinen Partner so anzusprechen, dass wir unsere Differenzen konstruktiv und kreativ angehen konnten? Äh, äh, Vorsicht, nicht fragen, ob der Partner es konnte, sondern ob Sie fähig waren, Ihren Partner zu einem Gespräch so einzuladen, dass er sich von Ihnen angenommen fühlte mit seinen Wünschen und dadurch bereit war, auch Ihre anzuhören. Wenn Sie lange genug diese beiden Aspekte überprüft haben, dann werden Sie einen Punkt erreichen, bei dem Sie sagen, mir sind die positiven Momente nicht ausreichend und ich schaffe es nicht ausreichend, meinen Partner zu erreichen. Wenn Sie dann gehen, werden Sie mit weniger Groll und mehr Gewissheit Ihr Leben weiterleben. Zusatzbonus! Sie werden ein besserer Partner für die nächste Beziehung sein, denn Sie haben sich geschult Besser Positives in der Beziehung zu entdecken und Wünsche des nächsten Partners zu erkennen, damit Sie entscheiden können, welche Sie erfüllen wollen und welche nicht.